Hallo liebe Grazerinnen und Grazer, mein Name ist Hirold Richard, ich bin 40 Jahre alt und seit 20 Jahren bei der Energie Graz beschäftigt. Meine Haupttätigkeit ist der Ausbau und Instandhaltung des Grazer Stromnetzes. Meine Kollegen und ich sind auch in dieser schwierigen Zeit für euch da, um die Netzsicherheit und Netzqualität zu gewährleisten. In diesem Sinne, bleibt ihr zu Hause, die Stromversorgung, die sichern wir.